Wir stehen hier in Zürich an der Limat vor dem Ort, wo einmal ein Lastkran gestanden hat aus einem richtigen Hafen der Weltmeere. Sie können sich noch erinnern, Zürcher, die schon lange hier sind, hier stand mal ein echter Stahlkran. Und darum geht es auch heute, denn wir kaufen ein Unternehmen, das solche Stahlkräne und andere Transportmittel herstellt. Es war ein langer Weg dorthin und zwar habe ich zuerst meine Top-Tens angeschaut, meine persönlichen Top-Tens, die obermat alle vier Wochen Premium Subscriber zuschickt. Und ich habe da gesehen, dass es eine Reihe von Unternehmen gibt, die ich bereits habe. So zum Beispiel Total in Frankreich, Schneider Electric, LVMH. Das Unternehmen, das ich noch nicht habe, ist BBVA, eine Bank aus Spanien, habe ich nicht gekauft, denn der Value-Rang ist auf 46 und das ist relativ tief. Die anderen Unternehmen, die noch auf diesem äh, top 10 liste waren, äh, sind alles Unternehmen, die teilweise schlechte Ränge aufweisen. Und ich habe mich dann entschieden, äh, nach Norden zu schauen, OMX 25, der Index von Finnland, und habe dort ein Unternehmen gefunden, das mich besonders interessiert hat, nämlich CargoTech, ein Unternehmen, das Transportmittel herstellt für die... Shipping-Industrie hauptsächlich. Und was mir dort besonders gefallen hat, ich habe die Webseite angeschaut und einerseits gesehen, sie haben einen Hackathon veranstaltet. Also geschaut, dass sie keine Sicherheitslücken haben. Das schon hat mich sehr gut überzeugt. Aber dann, was mich noch viel mehr überzeugt hat, sie haben einen Transportfahrzeug entwickelt auf der Basis elektrisch. Also ein Autohersteller für elektrische Fahrzeuge, ein kleiner Tesla sozusagen, aber viel, viel günstiger, denn die Obermacht-Ränge sind alle gut. Das habe ich gekauft, Cargo, und zwar 90 Aktien, damit ich meine 5000 Franken, die ich diese Woche investieren möchte, ausgeben kann. Das war meine Entscheidung. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit Ihrer Entscheidung.